Ja, ich wünsche dem Bonifatiuswerk, dass es auch weiterhin mit seinen Themen mit der Zeit geht und ähm, dass mal viel mehr in den Freiwilligendienst, in den inländischen und in den ausländischen Freiwilligendienst investiert wird. Ähm, denn ich habe als ehemaliger Freiwilliger hier so viel erlebt und das möchte ich, dass es auch viele andere weiterhin erleben können. In diesem Sinne, alles Gute!